Ich habe einige Vermutungen, wieso wir jetzt so darauf bedacht sind, uns auf ein einziges Modell zu einigen. Zuerst einmal, wenn wir uns anschauen, wie das Denken funktioniert in einer bedrohlichen Situation, wo der Überlebensmodus unbewusst eingeschaltet wird dann funktioniert dort das Denken sehr schwarz-weiß. Das heißt, ich muss sehr schnell Entscheidungen treffen. Es ist von Vorteil, dass ich für eine bestimmte Sache nur ein Modell, eine Theorie hernehme, die ich vorher schon als die, das bestmögliche Modell, wofür ich mich vorher schon entschieden habe, und dann in der Situation selbst mit diesem Modell die Situation analysiere, und schnelle Entscheidungen treffen kann. Beispielsweise in einer Überlebenssituation. Ist ein anderer Mensch, ist ein anderes Lebewesen für mich jetzt möglicherweise bedrohlich, gefährlich oder nicht? Kann ich sagen, okay, wie beim computer Binärsystem, möglicherweise bedrohlich, bedrohlich, bedrohlich, bedrohlich. Baum, okay, jetzt nicht direkt bedrohlich. Das heißt, für mich scheint es, dass wir als Menschheit oft noch in diesem schnellen oberflächlichen Denken verankert sind, denn wenn ich jetzt mehrere Modelle und Theorien hernehme, dann braucht das Zeit, dann braucht das viel Energie und Aufmerksamkeit meinerseits, aber ich kann dann auch bessere Entscheidungen vielleicht treffen, weil ich ja mehrere Sichtweisen und Blickwinkel habe. Eine zweite Erklärung, warum wir so auf eine einzige Theorie fixiert sind, ist unsere Erziehung, bzw. unsere Schulbildung. Wir haben gelernt, dass wir uns an Autoritäten orientieren, dass wir denen folgen. In der Schule lernen wir, dass der Lehrer weiß, was richtig, was falsch ist. Ich muss mich danach richten. Und wenn ich bei einer Prüfung genau das hinschreibe, was sich der Lehrer erwartet, dann ist das richtig. Es stimmt mit den Überzeugungen oder der subjektiven Wahrheit des Lehrers überein. Auch in der Erziehung. Ich muss mich nach Autoritäten richten. Ich muss nicht beispielsweise nach meinen Eltern richten. Ich bin von denen abhängig. Die geben mir oft eine Theorie, eine Anschauung vor und diese ist dann die einzig richtige. Nur außerhalb der Schule oder außerhalb der direkten Erziehung ist es sehr schwer, einfach richtig und falsch zu unterscheiden, denn richtig und falsch sind relativ. Sie sind immer bezogen auf, beispielsweise, auf die Überzeugungen eines Menschen oder bezogen auf ein System. Das heißt, innerhalb der Mathematik kann ich schon sagen, okay, das ist richtig, das ist falsch. Ich kann auch innerhalb der Wissenschaft sagen, okay, es gibt gewisse wissenschaftliche Kriterien, über die sich einige Menschen geeinigt haben, die haben sich geeinigt, okay, das sind jetzt wissenschaftliche Kriterien, nach denen gehen wir vor. Und innerhalb dieses Systems oder auch innerhalb einer Theorie kann ich sehr wohl unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Das heißt, wenn ich jetzt die spezielle Relativitätstheorie hernehme und die Grundannahme ist, dass es eine maximale Obergrenze der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum gibt, und ich sage dann, okay, es gibt einen Körper, der bewegt sich schneller als das Licht, dann ist das nach dieser Theorie falsch, weil es nicht zur Grundannahme passt. Aber, wenn ich jetzt die Theorien und Modelle anwende, und auch Wissenschaft ist ein Hilfsmittel für uns, es bietet uns viele Theorien und Modelle an, die sich nach wissenschaftlichen Kriterien gebildet haben. Wenn ich diese Modelle, Theorien jetzt anwende, dann kann ich nicht mehr so einfach sagen, richtig und falsch. Ich kann jetzt sagen, okay, das ist jetzt wissenschaftlich richtig, wissenschaftlich falsch, aber außerhalb der Wissenschaft, bezogen auf die gesamte Realität, die ich wahrnehme, kann ich dann nur noch sagen, okay, wahr ist, was ich wahrnehme. Und wenn jemand anders etwas anders wahrnimmt, dann könnte ich schneller mal schließen, okay, entspricht nicht meiner Wahrnehmung, meinen Überzeugungen, also ist es falsch. Es ist aber nur falsch bezogen auf meine Überzeugungen. Für den anderen, beispielsweise jetzt für jemanden, der von der flachen Erde-Theorie überzeugt ist, ist es genau umgekehrt. Für den ist die flache erde richtig. Auch in seiner Gemeinschaft oder Gruppe von Menschen, die gleichartig denken, ist die Erde flach, ganz eindeutig. Wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, okay, für uns ist die Erde nur kugelförmig, dann wird der Mensch, der der flachen erde anhängt, sagen, okay, Bezogen auf meine Vorstellungen, meine bevorzugten Vorstellungen, bezogen auf die flache Erde-Theorie, ist die Aussage, dass die Erde rund ist, natürlich ganz klar falsch. Das heißt, richtig und falsch müssen immer zu etwas in Bezug, in Relation gesehen werden. Aber... Außerhalb des Systems und auch außerhalb der Wissenschaft ist es nicht mehr allgemeingültig richtig oder falsch. Ein Problem ist, dass wir oft von unseren Überzeugungen, von unseren Denkweisen auf andere Menschen verallgemeinern und meinen, so wie wir denken, so wie wir uns das vorstellen, was wir für richtig und wahr empfinden, muss doch für, auch, für alle anderen auch sichtbar sein. Doch, die Wahrnehmung ist subjektiv. Was ich wahrnehme, wird einmal subjektiv ausgewählt. Dann muss das Wahrgenommene noch interpretiert werden, bezogen auf meine bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen und Vorstellungen und persönlichen Überzeugungen. Dass das dann meine Wahrnehmung wird, dass diese Wahrnehmung dann meine Wahrheit wird. Der dritte Grund, warum es Vorteile bringt, wenn wir jetzt nur ein einziges Modell verwenden, das, so nehmen wir an, allgemein gültig ist, das heißt in jeder Situation, für jede Beobachtung nützliche Erklärungen bittet und genaue Voraussagen trifft und sogar für jeden Menschen geeignet ist. Der dritte Grund ist der, dass ich ähm, Verantwortung abgebe. Das heißt, wenn ich jetzt Entscheidungen treffen muss und ich habe mich von vornherein entschieden, okay, ich verwende das Kugelmodell und wende dieses Modell, diese Vorstellung an, um alle meine anderen Erfahrungen zu interpretieren. Dann brauche ich weniger Denkaufwand einmal. Ja, haben wir schon gesehen. können viel schneller entscheiden. Aber auch, es wird auch ein gewisser Zweifel vermieden. Wenn ich mehrere Modelle habe, habe ich vielleicht mehrere Ergebnisse. Ich muss dann entscheiden, welche, nach welchen Theorien richte ich mich jetzt. Ich habe vielleicht fünf verschiedene Theorien oder Blickwinkel verwendet, um ein Thema zu analysieren und bekomme aber verschiedene Ergebnisse, was ich tun kann, um eine Situation ähm, in die gewünschte Richtung zu verändern. Wenn ich jetzt nur ein Modell habe, ist ganz klar, ich gehe nach diesem Ergebnis vor, was immer mir das Modell vorschlägt. Wenn ich jetzt mehrere Modelle habe, und kritisch, das heißt überprüfend, dieses Thema behandelt habe, dann habe ich die Verantwortung auszuwählen. Es besteht das Risiko, dass ich Fehler mache, dass ich vielleicht mich nach Modellen richte, die dann wirklich in der Praxis sich als nicht sehr nützlich zu einem späteren Zeitpunkt dann herausstellen. Ich muss dann auch Verantwortung für diese Entscheidung übernehmen. Denn ich habe mir ja diese Theorie ausgesucht. Auch der Zweifel bleibt bestehen. Wenn ich nicht weiß, wie ich mit dem Zweifel umgehen soll, ob ich jetzt die richtige Entscheidung, das richtige Modell ausgewählt habe, dann ist es viel leichter. Ich nehme nur ein Modell her und verwende immer das gleiche Modell. Dann wird man kurzfristig auch, der Zweifel abgenommen und die Angst vor den Fehlern. Aber, und jetzt kommen wir zurück zur Debatte, ist die Kugel jetzt, ist die Erde jetzt kugelförmig oder flach? Jedes Mal, wenn jemand ein anderes Modell verwendet, dann werden in mir wieder diese Zweifel wach, die ich vielleicht, ganze Zeit vermeide dadurch, dass ich ja nur ein Modell verwende. Wenn ich wieder, wenn ich Anhänger von der Kugeltheorie bin, und es kommt jemand und sagt, nein, nein, die Erde ist flach, dann löst das in mir höchstwahrscheinlich unangenehme Emotionen aus. Ich fühle mich unbewusst angegriffen. Oft ist es auch so, dass, dass wir mit dem Modell dann auch verwachsen, also, wir haben den Löffel so stark in der Hand, dieses Modell bekommen wir mit der Kindheit mit, dass wir gar nicht mehr erkennen, dass das eine Theorie ist, sondern wir meinen, das ist eine Tatsache, die Kugel ist nur rund. Und diese Überzeugung ist vielleicht sogar Teil meiner Identität, der Löffel jetzt in dem Fall wird nicht mehr als etwas anderes gesehen, sondern das ist Teil, teil von mir. Genauso wie ich den Fingerteil von mir sehe, ist der Löffel Teil von mir. Sondern wenn jetzt jemand herkommt und versucht mir den Löffel zu entreißen, dann kann das als persönlicher Angriff wahrgenommen werden. Wir versuchen uns natürlich zu schützen. Eine Möglichkeit uns zu schützen ist, den Gegner gleich anzugreifen, dem Gewalt anzutun, vielleicht psychischer Art und sagen, okay, versuchen die sie Menschen abzuwerten, auszugrenzen mit Begriffen beispielsweise. Sie sagen, okay, das sind Spinner, Verschwörungstheoretiker, Wissenschaftsleugner. Leugner und so weiter. Eine andere Möglichkeit ist zu kämpfen und zu versuchen, mehr und mehr Belege zu sammeln, um die Gegenseite vom eigenen Modell zu überzeugen. Denn jedes Mal, wenn jemand mit einem anderen Modell herkommt, als das, das ich als das einzig richtige, bevorzugend ausgewählt habe, werden Zweifel in mir wach. Und wenn ich nicht weiß, wie ich diese Zweifel und diese Unsicherheit im Inneren lösen soll und lösen kann, ich, die, indem ich mich meinen eigenen Emotionen widme, wenn ich das nicht in der Lage bin, innerlich zu lösen, dann versuche ich das im Außen zu lösen. Ich versuche die Situation zu kontrollieren. Aber diese Thematik habe ich bereits in meinem Video zum Klimaschutz näher erläutert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Multidimensional insights.